Dann kommen wir zu 87. Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Die Fraktion Die Linke hat mir mitgeteilt, dass sie einige Beschlussempfehlungen getrennt abgestimmt haben möchte. Die sind im Einzelnen 22, 39, 20 und dann als Blockabstimmung die Beschlussempfehlungen 26, 10, 20, 26, 20, 20, 26, 70, 20, 26, 87, 20, 26, 28, 20. 27 25 und 27 70 20. Das können wir dann auch block machen. Ich lasse zuerst über die Beschlussempfehlung 2239 aus 20 abstimmen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Das ist CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen, die AFD, die FDP, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das sind die Linken, dann ist die Beschlussempfehlung beschlossen. Jetzt rufe ich auf En bloc die Beschlussempfehlungen, die ich soeben hier zitiert habe. Wer seine Zustimmung gibt, bitte mit das Handzeichen CDU, SPD, BÜNDNIS 90, die Grünen, die FDP, die AfD, der Kollege Kahnt und wer ist dagegen? Die Linken. Damit sind diese Beschlussempfehlungen beschlossen.